Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Diana Kodrian, ich komme aus Arad, Rumänien und ich studiere angewandte Fremdsprachen in cluj napoca an der Babespoj-Universität. Und ich bin zurzeit ähm, im Erasmus am ZTW in Wien. Und um mehr über das Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien zu erfahren, habe ich ein paar Fragen an Alina Christia vorbereitet. Sie stammt aus der rumänischen Stadt Galaz und sie wohnt in Wien seit 2017. Jetzt befindet sie sich im letzten Semester des Bachelorstudiums der Transkulturellen Kommunikation und ihre Sprachkombination ist Rumänisch, Deutsch, Englisch. Gerade äh, jetzt arbeitet sie an ihrer Bachelorarbeit und das Thema ist Übersetzen in leichte Sprache. Alina, meine erste Frage für dich ist, welche ist die Reaktion der Menschen, wenn du ihnen sagst, was du eigentlich studierst? Ähm, zuerst einmal möchte ich mich bei äh, dir für die Einladung bedanken. Ähm, und jetzt zurück zur Frage. Äh, also, wenn ich sage, dass ich transkulturelle Kommunikation studiere, sind alle völlig verwirrt. Sie können nichts damit anfangen. Vielleicht stellen Sie sich vor, dass ich irgendetwas in Richtung Öffentlichkeitsarbeit mache und dass ich mich auf eine Karriere in einem internationalen Unternehmen ähm, vorbereite. Aber grundsätzlich äh, wissen Sie nicht genau, worum es sich äh, geht. Und ich versuche Ihnen zu erklären, dass sich mein Studium eigentlich mit Sprachen und Kulturen beschäftigt. Und manchmal füge ich dann hinzu, dass... Ähm, der Bachelor eine Art Vorbereitung für ein, ein Masterstudium im Bereich Übersetzen und Dolmetschen ist. Und dann sehen Sie sich mehr oder weniger im Klaren darüber, was sich ähm, bei uns am Zentrum für Translationswissenschaft abspielt. Ähm, und jetzt zur konkreten Reaktion auf diese Idee des Übersetzens und Dolmetschens. Das ähm, hängt ziemlich viel davon ab, was ich für mögliche Karrierewege aufliste. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich gerne Konferenzdolmetscherin werden möchte, dann sind alle sehr ähm, beeindruckt und äh, unterstützend und ermutigend. Wenn ich aber sage, dass ich gerne Literatur übersetzen möchte, dann ähm, bringen sie äh, normalerweise ihr Mitleid zum Ausdruck, weil alle wissen, dass Literaturübersetzerinnen äh, Literatur äh, sehr wenig verdienen. Also die Reaktionen sind... Gemischt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, ganz genau gewusst hast, was dich hier erwartet, aber ich möchte dich auch fragen, was hättest du gerne gewusst, bevor du dieses Studium gewählt hast? Äh, auf jeden Fall, dass ein C2-Niveau nicht gleich Muttersprache bzw. Muttersprachler bedeutet. Ähm, um euch gegenüber ganz ehrlich zu sein, habe ich mein Studium zuerst mit einer anderen Sprachkombination Angefangen. Du hast schon erwähnt, dass ich gerade Rumänisch als A-Sprache oder als Muttersprache habe und Englisch als C-Sprache. In meinem ersten Semester am CTW hatte ich Englisch als A-Sprache, weil ich das C2-Zertifikat in Rumänien bereits erworben habe, hatte. Und ich dachte, ich würde mich langweilen und sehr wenig lernen, sehr wenig vom Studium profitieren können, wenn ich Englisch nur als C-Sprache auswählen würde. Aber äh, ich habe dann ziemlich schnell erkannt, dass es, sich, dass es nicht ausreicht, schöne Wörter und Ausdrücke zu kennen und zu verwenden, um professionell mit einer Sprache zu arbeiten. Es geht auch viel um das Kulturelle, das dahinter steckt. Äh, es geht um ein bestimmtes Sprachgefühl, das man sehr langsam und mit viel, viel Übung ähm, entwickelt. Und deswegen habe ich nach dem ersten Semester meine Sprachkombination geändert und Rumänisch aus A-Sprache genommen. Mhm. Und was fandest du am schwierigsten während des Studiums? Ähm, zu akzeptieren, also mit dem Gedanken zurechtzukommen, dass es sowas wie Perfekt oder Perfektion in der Arbeit mit Sprachen nicht gibt. Äh, ich bin eine ganz penible Streberin. Und ähm, nach meinen ersten Dolmetscheinsätzen im Rahmen des Studiums war ich immer sehr streng mit mir selbst. Ähm, ich hatte sehr hohe Ansprüche an mich selbst und äh, ich war immer sehr wütend, wann auch immer mir irgendein Wort oder ein Ausdruck nicht einfiel, wenn ich die, äh, wann auch immer ich nicht unbedingt die beste Formulierung finden konnte. Aber dann mit der Zeit habe ich gelernt und ich arbeite noch daran. Äh, dass äh, eine gute Dolmetschleistung und auch eine Übersetzungsleistung äh, mit, viel mit ähm, guter Vorbereitung und Übung ähm, zusammenhängt. Ja, ich kann zugeben, dass, äh, <lacht> dass mir das auch bekannt klingt. <lacht> Aber jetzt, was findest du am coolsten an diesem Studium oder an einem zukünftigen Beruf? Ähm einem Studium, Studium finde ich es sehr, sehr cool, dass äh, man ein, ein, ein, ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, dass ähm, Menschen sehr unterschiedlich sind, aber das ist nichts Schlimmes, Schlimmes. Und man lernt in diesem Studium mit diesen Unterschieden umzugehen und man, man lernt auch, äh, woraus sich diese Unterschiede speisen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Und das Coolste an dem Beruf, ähm, ich finde es, auf jeden Fall schön, dass man sich auf ganz, ganz viele Teilbereiche spezialisieren kann. Also es gibt natürlich die ganz typischen Szenarien, Konferenzdolmetschen, Literaturübersetzen und so weiter und die sind alles sehr, sehr cool und schwierig und ähm, alle, die in diesen Bereichen tätig sind, verdienen unseren Respekt. Ähm, aber wenn man zum Beispiel für Computerspiele brennt, kann man sich auf die Lokalisierung solcher Spiele ähm, spezialisieren. Lokalisierung bedeutet hier, ähm, den Inhalt äh, des Spiels für einen anderen Sprach- bzw. Kulturraum anzupassen. Ähm, wenn man zum Beispiel Interesse an Inklusion hat, wie ich, ähm, kann man in die sogenannte Gebärdensprache dolmetschen oder auch... Ähm, oder sich auch auf, die, auf das Übersetzen in leichte Sprache spezialisieren. Leichte Sprache ist eine standardisierte, vereinfachte Version der Sprache, die für Menschen mit geistiger Behinderung gedacht ist. Und diesen Bereich finde ich sehr, sehr cool. Es eröffnen sich also ständig neue Bereiche und Teilbereiche, je nachdem, was sich in unserer Gesellschaft gerade abspielt. Und das finde ich sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich kann sehen, dass, das, dass dieses Studium sehr umfangreich ist. Genau. Aber erlaubt das Studium vielleicht auch einen Part-Time-Job oder kann man auch Stipendien verdienen? Wie sieht das aus? Es gibt hier viel zu sagen. <lacht> Also ich persönlich habe während meines Studiums ähm, auf geringfügiger Basis äh, gearbeitet. Ich habe auch äh, Praktika und Volontariate gemacht und es hat sich ausgegangen. Ich kenne auch viele, die nebenbei gearbeitet haben oder ein zweites Studium äh, absolviert haben. Und ähm, wie gesagt, das kann schon ausgehen, äh, aber man, man braucht eine gute Zeitplanung, auf jeden Fall und es kann sein, dass man angesichts diesen, äh, dieser Jobs oder Praktika oder Volontariate ein bisschen mehr, braucht, mehr Zeit braucht, um das Studium abzuschließen, mehr als zwei Semester. Und das ist meiner Meinung nach kein Problem oder keine Schande. Hier in Österreich zumindest ähm, wird das als etwas ganz Normales wahrgenommen und ähm, es wird oft gemacht. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu, ähm, ein Studium hier in Österreich erlaubt sowas, weil man nach dem ersten Semester den Studienplan freigestalten darf. Also wenn man zum Beispiel im Sommersemester ein Praktikum neben dem Studium absolvieren möchte, kann man nur drei Lehrveranstaltungen besuchen und die entsprechenden Prüfungen ablegen und dann im nächsten Semester mehrere ähm, ähm, LVs besuchen, um nachzuholen sozusagen. Aber grundsätzlich, äh, ja, es geht sich aus. Ähm, und jetzt zu den Stipendien. Das ist auch eine lange Geschichte. Ähm, theoretisch kann man äh, einen Antrag auf Studienbeihilfe stellen, aber dafür muss man bestimmte ähm, Kriterien erfüllen, die ich persönlich nicht erfüllt habe. Man muss äh, zum Beispiel... Ähm, ein Jahr lang hier gearbeitet haben, wenn ich mich nicht tiere, oder Eltern hier haben, die ähm, Vollzeit arbeiten, oder die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ähm, wie gesagt, ich habe diese Kriterien nicht erfüllt, deswegen konnte ich keinen Antrag stellen. Ähm, mir steht ähm, das Leistungsstipendium zur Verfügung. Das Leistungsstipendium habe ich zweimal bekommen, das ist ein einmaliger Betrag, äh, den man für die Leistungen bekommen kann, die man in einem ganzen Studienjahr erbracht hat. Ähm, und auch wenn er nur ein, nur ein einmaliger Betrag äh, ist, kann ich euch sagen, dass der Betrag ziemlich großzügig ist und ähm, man kann den für, ich weiß nicht, ähm, eine Sommerschule ähm, beiseite legen. Mhm. Ja, danke für die vielen Informationen über das Studium und äh, über, die, über das Zentrum für Translationswissenschaft. Und meine letzte Frage an dich ist, äh, warum hast du Wien gewählt? Oh, hm. äh, aus ganz praktischen Gründen. Ähm, zuerst einmal, weil ich mich für ein Studium im deutschsprachigen Raum entschieden habe und die Universität Wien ist war damals und ist immer noch die einzige Universität im deutschsprachigen Raum, wo man Rumänisch studieren kann, entweder als Muttersprache oder als Fremdsprache, was für uns sehr relevant ist. Äh, damals wollte ich auch äh, unbedingt Konferenzdolmetscherin werden. Ich erlaubte mir kein anderes Szenario. Ähm, das war mein einziger Plan und ich hatte über Wien gelesen, dass es eine Stadt ist, wo viele Konferenzen, Tagungen, Symposien und so weiter stattfinden. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass, dass das eine, eine gute Option wäre. Und vielleicht ein dritter Grund. Ich habe Wien gewählt, unter anderem, weil es hier keine Studiengebühren gibt. Das mag ein bisschen komisch klingen, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt Hilfreich und eine große Erleichterung. Ja, ich glaube, das ist das für viele ja. Kandidaten. Das würde ich auch so sehen. Ja, ich danke dir sehr für die Informationen und ich glaube, es wird sehr hilfreich für viele sein. Hoffentlich, ja. <lacht>